Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ich reagiere auf die dümmste Kreuzung Deutschlands und die komischste Ampel der Welt. So, dann ziehen wir uns die Folge nochmal von vorne rein, denn es ist wirklich strange. Ich habe das heute Morgen gesehen und habe gedacht: Nee, ne? Pass auf. Der Parkplatz vor diesem Haus in Göttingen ist ein ganz besonderer. Er hat nämlich eine eigene Ampel. Das ist ja schon mal sehr merkwürdig, dass Parkplätze eigene Ampeln haben. Aber jetzt pass auf, schau dir auch 37 Ampeln an. Okay, mache ich gleich. Aber auch die Ampel ist eine ganz... Video ist leise, aber Rob saulaut. Äh, Rob sau laut. Ich mache Rob ein bisschen leiser. Sie zeigt nach Rot und Gelb. Nochmal Gelb. Insofern ist diese Ampel hier... Ein ganz einmaliges Unikum, wahrscheinlich auf der Welt. Also wir haben keine Experten gefunden, die jemals so eine Ampel gesehen haben. Das ist richtig. habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist, ähm, das ist... Richtig, richtige Alman-Regelung, da habt ihr genau recht. Ich weiß auch nicht, wer... Also jetzt pass auf, geht noch weiter. Wie auch die rot-gelb... Aber ich mach mal hier, mit der Taste 2. Ja, noch besser. Den Verkehrsplaner der Stadt. Also vor meiner Zeit in Göttingen kannte ich sowas auch nicht und... Vor meiner Zeit in Göttingen kannte ich sowas auch nicht. Jetzt habe ich es einfach erfunden. Die Idee hätte auch von mir sein können. Ja. Ich habe es auch in anderen Städten in der Form, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Die Ampel wurde vor zehn Jahren gebaut, weil es in dem Haus früher eine Fahrschule gab. Richtig gut. Oh oh, ich glaube, jetzt kommt jemand rein. Aber wir haben doch Verbot, hier darf doch keiner rein. Hm. Den müssen wir abfangen, Jenny. Moin. Hallo. Hi. Bitte was? Ach du, Flaschen bist Flaschenpost! Spitze! Äh, stell da hin, wo du bist, aber das passt schon. Danke dir! Ach Spitze, warte mal hier. Hier, apropos Hype Train. Jenny, kannst du ihm hier 2 Euro Trinkgeld geben? Weil sonst ich kann das. Ah. So, ich finde ja, man muss immer, ne? Da muss man auch. Äh, ja, sicher gebe ich Trinkgeld. Was denkt ihr denn? Weil ihr seid doch auch Gönjamins. Wir sind Gönja, das Gönjamin lifestyle hier. So, Achtung, weiter geht's. Und die Faschule wollte jetzt eine eigene Ampel haben, oder was? Naja, egal. Also, weiter geht's. vor zehn Jahren gebaut, weil es in dem Haus früher eine Fahrschule gab. Und die Fahrschüler sollten nicht ungebremst vom Parkplatz auf die vielbefahrene Straße fahren. Mit diesem Doppelgelb äh, war eben das Ziel, äh, eben die äh, Fahrschüler langsam an den Kreuzungsbereich ranzuführen und aufmerksam dann den äh, ja, Querverkehr auch zu betrachten. Was für eine geistige Blähung ist das denn? Fahrschüler sollten langsam reinfahren in die Kreuzung. Oh, machen die ja sonst nicht. Die, sonst ballern die einfach die erste Gang. So kenne ich das eigentlich. Burnout und dann quer über die Kreuzung. So kenne ich das. Das ist übel. Das gab mir also, wer äh, kommt denn auf solche Ideen, Freunde? Ehrlich jetzt mal. Egal, komm, wir gucken nochmal. Es kann dann nur noch besser werden. Es wurde also keine Grünphase eingerichtet, sondern quasi als Warnfarbe fürs Einfädeln ein zweites Gelb. Auch wenn die Straßenverkehrsordnung den Fahrschülern eigentlich was anderes beibringt. Wechsellichtzeichen haben die Farbfolge. Wie stolz der Typ auf sein Piratenparteihemd ist, ne? Und er daneben, Jacques Cousteau oder was? Also ich finde es ja toll, dass da es Menschen gibt, die für Rechte und Ordnung kämpfen, ne? Aber ein indianisches Sprichwort sagt immer, wenn das Pferd tot ist, dann steig ab. Und bei dieser Ampel, ich habe die Hoffnung verloren. Also das ist ja, das ist ja... Grün, gelb, rot rot und gelb gleichzeitig. Alles Gute, ciao. Rot ist oben, gelb in der Mitte und grün unten. Ja, normalerweise. Grün, gelb, rot. Richtig. Aber hier wurde eben mal die Konvention gesprengt und ein echtes... Das ist so bescheuert. ...unikat geschaffen. Hier und nur hier gilt eben nicht. Rot gebietet. Anzuhalten. Und gelb gebietet. Auf grün sozusagen zu warten. Auf grün warten. Das... Ich nehme, ruhig ohne Kohlensäure, dann kann ich, ich, ich habe richtig Brand, dann kann ich schneller wegziehen hier. Wie auf der Rennstrecke, ja. Ne, ich nehme so, ich habe hier mein spanischer Danke dir. So, also ich, ich, ich, wir gucken das gar nicht zu Ende, das ist ja einfach die, das ist ja die richtige Grütze. Also da hat jemand einfach eine Ampel erfunden, die leuchtet rot, gelb, rot, rot, rot gelb, gelb. Grün gibt's nicht, braucht auch kein Mensch scheinbar. Äh, genau, Flaschenpost ist zum Getränk ja. Auf Grün wartet er immer noch, ja. Vor allen Dingen bedeutet Gelb ja vor der Ampel auf den Lichtzeichenwechsel warten. Manche warten heute noch, das ist genau richtig. Also, also, also, das ist ja wirklich. Was hat einer noch geschrieben? Die 37 Ampeln? Okay, das schau ich mir an.